Moin, ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Döner-Video. Ich mache es öfter, so wie jetzt. Ich bin hier am Ende des Videos, also kann ich ein bisschen was zu euch sagen. Tausend Kommentare, ich habe das noch nie gehabt für den K-Pop in Münster. Da bin ich jetzt nämlich gerade in Münster. Ich habe schon gestern euch erwartet im Video. Dinkelbrot knackig, Röstzwiebeln auf dem Döner. heute ist wieder auf gewisse Weise, ohne zu verraten, ob gut oder schlecht, ein anderes Level. Auf jeden Fall was Neues. Dann geht's zu Level up in Münster und den werden wir auch noch testen, weil wie gesagt Tausend Leute da. Jeder, den ich getroffen habe, hat gesagt, du musst zu Level up auch noch und das werde ich tun. Hier noch mal die Kommentare von Kuldikeeper Level up, auch Danke nochmal an Felix und Lenny war das, glaube ich, den wirklich besten Döner Deutschlands, findet man bei KultiKebab. Cool, so soll es sein, wir fahren jetzt weiter, wir sehen uns gleich. So, wir haben jetzt Gürkan am Start bei Level Up. Gürkan, grüß dich erstmal. Ich möchte mal sehen, wie ich überhaupt hier hingekommen bin. Ich war bei Kani Döner, ne? und da haben, die, haben viele gesagt, Pass auf, geh zu Level Up, das ist noch mal eine Nummer drauf. Ah, ich fühle mich genau. geehrt, echt. Ja, also das ist der Grund und jetzt kannst du mir von deiner Seite noch mal sagen, warum sagen das die Leute? Irgendwas muss ja dahinter sein, irgendwas muss geil sein bei dir. Ja, was du jetzt ausmachst, wir machen unsere immer hauptsächlich immer frisch auf. So wie Lama auch, die ja, okay. Spiegel auch frisch. Mamas Rezept übrigens, wie ist auch so berühmt ist, in der Familie ja. für Kopfkünste. Okay, geil. Ein Familienunternehmen kann man sagen. Ja. Die Standardsoßen, Tzatziki haben wir zum Beispiel, was auch nachgefalktiert im Kopf. und ja. so. Da, musst du, da hatte ich vor der Öffnung, etwas irgendwas Besonderes, muss noch rein sein. Ja, Besonderes, als ich hingesetzt hast, hast, hast richtig, übernachtet? was getüftet, mache ich, ausprobiert. Morgen, ja, ja. Und dann hat diese Spezial, die wurde halt die Spezialsoße jetzt geführt, ja. diese gelbe Soße. Ja. Genau, und die ist sehr gefragt, ja. also kommt uns überzeugt euch okay. selber. Also wir werden jetzt Döner zubereiten. Wir haben wir haben hier mein jetzt... Vater übrigens hier. Familienbetrieb. Dank meinem Vater, machen wir den Nahen und hier, so wie mein Bruder hier fahren. Geil Mann, ja, grüß dich, grüß dich die. Ja Mann, größten Respekt an euch auch bei der Hitze hier. Draußen 35 Grad, der Dönerspieß brutal. Wir haben eben schon gehört, Spezialsoße. Das ist die das Spezialsoße, ist genau. Ja, die nehme ich dann auch drauf. Äh, Döner. Das ist unsere kräuter mhm. Cocktail. Ja. Tzatziki klassisch ja. und auch scharf. Kräuter, Sesam, Leute. Oh, ich ich glaube, ich muss zwei sein. Kräuter, Sesam und Spezial. Stahl? Ja, ja das, freut mich, das freut mich. Ihr sagt Döner hier lohnt sich, ne? Ja. Jeden Tag Döner hier? Ja, warum nicht? Wenn das schmeckt, ich schmeckt das. Okay, okay, also sagt ihr 1 bis 10 Bewertungen, was für den Döner geben? 11 so. <lacht> <lacht> Das ist dann dein Döner, so okay, sieht er aus. Cool. cool. So, jetzt wird, wird, das geschlemmt. Das wird ja. geschlemmt. So sieht er aus. Hier kommt die Zitrone direkt. Ich, mit der Zitrone hier kann ich mich anfreunden. kann mal wieder ein bisschen an Holles Mund erraten, was er gemacht hat. Wenn man mit Liebe und Leidenschaft isst, dann passiert das so. Ich tue alles mit Liebe und Leidenschaft. Zur Abwechslung geht es jetzt erstmal, bevor ich überhaupt was Großartiges zu den Döner sage, zu äh, Kulti-Käpar. Weil ich muss es auf mich wirken lassen. Ich kann jetzt gerade nichts aus mir rauszwingen, was gerade nicht raus will. Ich muss es auf mich wirken lassen. Und ihr kriegt in der Abschlussbewertung dann auch äh, das Statement zum Level-Up. Jetzt geht's erstmal zum Kulti rüber. Schau einer, schau. nee, schau einer, guck. Wie heißt es nochmal? Zieh euch das rein. Riesenschlange da vorne. Die gehen, geht um die Ecke einmal rum. Also nochmal zur Aufklärung. Es gibt Döner Berliner Art. Joghurt, Knoblauch, Schaf gibt es unter anderem. Ich, auch, es gibt eine Yappi-Soße. Die heißt Yappi. So, diese Yappi-Soße werde ich auch probieren. Vollkorn-Döner. Ich bin übertrieben, übertrieben gespannt, was mich gleich erwartet. Wir schauen mal. Ja, ich sehe da gerade schon ein paar Jungs drüben. Wir werden uns mal vorschlängeln und dann gucken wir mal, ob der Döner auch schmeckt oder ob er vielleicht nicht so gut ist. So, nochmal zwei Ehrenmänner am Start. Sagt mir, was hast du eben zu mir gesagt, was für ein Döner das ist? Der Döner bei uns in Münster ist Beste. Okay, ja, ich habe schon gehört, soll besser Döner Deutschland sein. Ja. Wenn nicht, mache ich euch verantwortlich. Und wenn nicht, dann äh, habe ich Pech gehabt. <lacht> ja, wir schauen mal. Danke euch, Jungs. He? So, mal ganz kurz, was sagt ihr, der beste Döner Deutschlands oder nicht? Ja, safe, ja, Also einer der besten auf jeden Fall. Okay, ich bin gespannt. So, wir haben die Jungs am Start. Schein und Berdan. Und ich frage euch jetzt natürlich, das frage ich immer am Anfang, warum kriege ich tausend Kommentare, warum ist euer Döner so heftig? Was, was macht ihr damit, dass der so gut schmeckt? Also unser Fleisch kommt ähm, erstmal aus Berlin, daher sind wir ja. auch Kulti der Kult -Döner aus Berlin. fünf Hausjammacken. Mit fünf Haus Berliner Döner-Style. Ne? Also ihr habt diesen Hackspieß, ihr habt auch noch Vollporn-Döner. Und eine Sache, die, wo ich besonders mich besonders drüber gefreut habe, ihr habt eine Soße, die heißt Jappi. Genau, Jappi, ja. die holländische ähm, ja. Wie kam ihr auf den Namen, seid mal ehrlich? Ach, die Soße heißt es? Ach, der heißt so Der ersten wir Jappi. So, hinter den Kulissen hier schon mal am ja, Stiffe. Genau. Mal gucken, was das hier optisch zumindest schon mal her macht. Wir haben von jedem etwas, außer in Anführungszeichen, sag ich mal, dass wir ja. Tomaten und Gurken getrennt haben. Eisbergsalat, und ja. Zwiebeln haben wir. Also ich höre schon von Bär dann gerade so Konzept dahinter. Ja. Tomaten, Gurken getrennt. Viele mögen das nicht. Also schon mal gute Sache. Grillgemüse haben wir hier am Start. Das wird frisch hier skizziert Okay, das sieht gut aus. Also, Grillgemüse schon mal. Das schmeckt ja. mir. Zitrone macht ihr auch drauf? Genau, auch, auch Zitrone und auf ja. Feta-Käse. Und okay. auf Röstzwiebeln haben wir und Röststiebel sogar, zieht euch das rein das glaube ich ja wohl kaum. Welche ist die Jappi-Sauce, okay. die Jappi? Die Jappi-Sauce ist die gelbe hier vorne, hier so? links davon haben wir die hm. Sauer. Haben wir und Dann, dann die scharfe Soße, ja. den Knoblauch und nein, nein, nein. Oder Dein Onkel war es nicht. hat gesagt, ich wollte auf jeden Fall heute Knoblauch scharf. Genau, die ein Genau, ein ja. mit Jappi. Genau. Sag ganz ehrlich, äh, kennst du Jappi? Jappi aus Buxude? Jappi kennst du nicht? Kenn Legende. Also, ich nehme einmal Vollkorn, einmal normal und den Vollkorn mit der Jappi-Soße. machen wir. Ja, genau. Und den anderen kräuter scharf. Ich mega heftig mit den Röstzwiebeln. Käse drauf, Zitrone noch frisch. Oregano-Dinkelbrot, auch Röstzwiebeln hier. Ist auf jeden Fall Vollkorn. Wenn ich Hype bin, dann jetzt. Ich habe seit sechs, sieben Stunden nichts mehr gegessen. Ich habe wirklich übelst Hunger. So, noch einmal kurz, Leute, zu der ewig werdenden Diskussion um Hackspießdöner oder jetzt normales Schichtfleisch. Gebe ich euch recht, natürlich, Hackspieß ist mit Sicherheit nicht so gute Qualität wie dieses selbst aufgeschichtete. Gerade natürlich, wenn es selber gemacht ist. Wenn ich sehen hinten in der Küche machen, die das selber. Du hast nämlich in die Bewertung mit rein, natürlich. Ich bedenke sowas mit. Am Ende des Tages gucke ich natürlich, ob der Döner schmeckt. Aber so eine Kriterien werden natürlich mit einbezogen. Ich kann euch zu diesem Döner sagen. Erster Eindruck. Ihr merkt ganz, ganz, ganz deutlich, die Zitrone Kombi mit den Röstzwiebeln und diesem Käse. Grillgemüse die ist noch, noch, noch nicht ganz so präsent. Aber ihr merkt, diese Kombi am Anfang. Ich sag euch, die ist nice. Die ist nice. Seht ihr, wie ich schwitze? Das ist so verdammt heiß hier. Das Glitzern auf deiner Stirn. Das ist Arbeit hier, Leute. Das ist harte Arbeit. Das ist die Jappi-Soße. Weißt du, wer Jappi ist? Das ist diese holländische Soße, die normalerweise da mal kommt. Ne, wer wirklich Jappi aus Der aus okay. äh, Marcel und René haben da mal einen drin versenkt. Bei Jappi. Jappi, mhm, wir haben ja Jappi mal, mal ordentlich einen versenkt, ne? Bei Marcel weiß ich gar nicht ganz genau. Ja, bei Marcel ist sie auf jeden Fall auch. Doch, doch. Oder auch Baustation. Aber, naja. Ich dachte, du nicht. Nee, Ja, wie bei eigentlich Mann. Das wussten die noch vorher nicht. Mhm. Ich möchte euch ganz genau schildern, was ich spüre, wenn ich diesen Vollkorn-Döner esse. Zum einen Kräuter. Kräuter kommen ganz leicht rein. Ganz leicht dieses Geschmeidige. Nicht dieses in your face, sondern dieses Geschmeidige rein. Die yapi soße ist für mich so eine Curry-Soße. Ein leichtes Curry-Aroma. Ihr habt dieses Rustikale von den Dinkelbrot. Was wirklich sehr, sehr geil ist. Ich habe zum Schluss mal einen richtigen Bissen bam, in die Röstfübeln reingenommen. Das ist wirklich gut, ich muss sagen. Wieder zurück beim Level-Up-Döner. Also, ich möchte es kurz und knackig versuchen, auf den Punkt zu bringen. Weshalb mir vorhin die Worte so fehlten. Ich sage es euch so, wie es ist. Für mich ist es kein Standarddöner mehr. Ist schon ein Level drüber. Also es ist ein guter Döner. Aber für mich ist es jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen kann: Wisst ihr, wie ich zwischendurch bei anderen Dönern so, oh, das knallt jetzt rein, hier die großen Zwiebeln und checkt ihr das. Und ähm, da kommt irgendwie so der, der Geschmack von den Kräutern rein. So was kann ich euch zu diesem Döner nicht sagen. Es ist einfach ein sehr leckerer Döner. Mehr als Standard, aber jetzt nicht im Deutschland-Ranking bedeutend. Ich hätte diesem Döner eine, eine 7,8 gegeben. Ein, ein sehr leckerer Döner, wo es sich lohnt, Döner zu essen. So, mehr kann ich euch zu diesem Döner nicht sagen. Die Soßen waren wirklich gut, äh, Gemüse war frisch. Aber das ist das, was ich zu, zu Level Up zu sagen habe. Und jetzt geht es weiter zu kuldi kebab zur Endbewertung vom Kuldi. Und jetzt an anderer Ort und Stelle Bewertung vom kulti -Kebab. Eure eine Million Empfehlungen dazu. Eure Empfehlung kommt nicht von ungefähr. Nummer 1, zum Schluss ins Ranking nehmen wir nur den, den, die höhere Bewertung. Nummer 1, der normale Döner, mit normalem Brot. Ich setze ihn genau auf die Stufe wie Lister-Döner. Grillgemüse, geile Soßen drin. Er hat einfach, alleine schon der erste Moment mit dieser Zitrone da drauf und dem Käse und so weiter, ist einfach schon ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Dann aber zu dem Dinkeldöner, den gebe ich sogar nach, ich setze mich auf eine Stufe mit Babas Döner. Babas Döner war der Fleischgeschmack noch mal ein bisschen intensiver, aber diese kranke Kombi von diesen Röstzwiebeln, auch Zitrone natürlich, die Kräutern dazu, diese Currysoße ist schon, ich, ich möchte nicht sagen Weltklasse, wir haben schon mal ein bisschen bessere Döner sogar noch gegessen, aber es ist ganz oben auf dem deutschen ranking wir blenden es hier ein. Warm, Das ist das neue Ranking, aber dieser Döner, alle Münsterumgebung, vielen Dank, vielen Dank einfach für den Tipp, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr haut mir wieder Kommentare voll. Und viele, viele haben mich noch nicht abonniert. So viele gucke ich in meiner Statistik, gucken mich, haben mich nicht abonniert. Das, das schmerzt mich in der Seele. Wenn ihr das nachholt, wäre ich sehr, sehr dankbar. Ja, und falls ihr diese köstliche die yappy soße zum essen möchtet, Münsterdöner hier. Cool die Keeper. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir suchen den besten Döner Deutschlands. Wenn ihr in Berlin seid, geht zu Rüyam. Was ist das Besondere an eurem Döner? Unsere Frauen.